China weiß noch aus der 17. Jahrgangsstufe BWR und das wissen wir auch noch vom letzten Jahr, dass wir als Unternehmen eine sogenannte Zahllast an das Finanzamt abführen müssen. Und zwar geht es da um die Umsatzsteuer. Beim Verkauf zum Beispiel von Fertigerzeugnissen buchen wir ja die Umsatzsteuer im Haben auf das Konto 4800 Umsatzsteuer. Und diese Umsatzsteuer, die müssen wir an das Finanzamt zurückbezahlen. Also der Kunde bezahlt uns die Umsatzsteuer und wir reichen sie sozusagen weiter an das Finanzamt. Im Gegensatz oder im Gegenzug gibt es allerdings hier noch die Vorsteuer, die wir beim Einkauf von Werkstoffen bezahlen an unsere Lieferer. Und diese Vorsteuer, die können wir vom Finanzamt zurückfordern. Und das haben wir dann rechnerisch so gemacht, dass wir praktisch die 76, die zum Finanzamt gehen sollen, und die 38 die wir vom Finanzamt bekommen, dann verrechnen als Differenz und das ist dann die sogenannte Zahllast. Das haben wir rechnerisch ermittelt und jetzt wollen wir uns in diesem Video angucken, wie wir das auch buchhalterisch richtig verbuchen, damit das eine saubere Geschichte wird. Die Zahllast, die ermitteln wir, oder besser gesagt, wir müssen die jeden Monat ermitteln, weil diese Zahllast immer am 10. Tag des Folgemonats beim Finanzamt überwiesen sein muss. Und wir haben jetzt zum Beispiel die Werte von März vorliegen, das heißt, wir müssen dann die Zahllast bis zum 10. April an das Finanzamt überweisen. So, wie sieht es im März aus? Wir haben hier Vorsteuer, drei Buchungen im T-Konto, das heißt, wir haben dreimal etwas eingekauft und dementsprechend die Vorsteuer im Soll gebucht und bei der Umsatzsteuer auch drei Buchungen, das heißt wir haben dreimal etwas verkauft und die eingenommene Umsatzsteuer im haben gebucht. Für die rechnerische Ermittlung würde jetzt genügen, dass wir hier diese drei Beträge zusammenzählen, also die gesamte Umsatzsteuer berechnen und dann von der gesamten Vorsteuer abziehen, also die Differenz bilden und dann hätten wir schon die Zahllast. Die wollen wir jetzt aber buchhalterisch dann auch ermitteln. Und dazu gehen wir Schritt für Schritt vor. Und der erste Schritt ist, dass wir das Konto vorsteuer abschließen. Und zwar über das Konto Umsatzsteuer. Wie wir ein Konto abschließen, das wissen wir schon. Wir gucken uns an, wo ist denn die werthöhere Seite. Das ist klar, hier auf der Sollseite. Die drei Beträge zählen wir zusammen. Und dann buche ich auf der wertschwächeren Seite den Saldo. Das ist die 809 Euro, also der gesamte Betrag, weil er hier noch nichts gebucht worden ist. Das heißt, wir haben hier links und rechts den gleichen Betrag stehen. Jetzt brauche ich noch ein Gegenkonto, das ist das Konto Umsatzsteuer und ich brauche noch eine zweite Buchung. Ich habe hier die Habenbuchung 809 Euro im Konto Vorsteuer und dementsprechend brauche ich noch eine Sollbuchung und zwar im Konto Umsatzsteuer ebenso 809 Euro mit dem Gegenkonto Vorsteuer. Ich habe also nichts anderes gemacht als das Konto Vorsteuer abgeschlossen und zwar über das Konto Umsatzsteuer. Der Buchungssatz dazu lautet 4800 Umsatzsteuer an 2600 Vorsteuer 809 Euro. Das ist der Buchungssatz zum Abschluss des Kontos Vorsteuer. So, als nächsten Schritt gucken wir uns jetzt das Konto Umsatzsteuer an. Was steht denn da jetzt eigentlich drin? Weiterhin natürlich unsere gesamte Umsatzsteuer. Und jetzt habe ich hier den Betrag der Vorsteuer drin stehen. Und wir wissen ja, die Differenz wäre ja die Zahllast. Beziehungsweise auch hier hätte ich dann oder müsste ich hier einen Betrag buchen, um auf der linken und auf der rechten Seite denselben Betrag zu haben. Das heißt, ich zähle diese drei Beträge zusammen. Das sind 904 Euro, ziehe davon die Vorsteuer ab, das sind die 809 Euro. Und damit habe ich die Zahllast ermittelt, nämlich 95 Euro. Und die buche ich auf die Sollseite im Konto Umsatzsteuer. Das wäre also die Ermittlung der Zahllast. Und zwar als Saldo im Konto Umsatzsteuer. Wir überweisen nicht die komplette Umsatzsteuer, sondern müssen ja die Vorsteuer abziehen, die wir hier reingebucht haben aufgrund des Abschlusses des Kontos Vorsteuer. So, jetzt brauche ich hier natürlich noch ein Gegenkonto für diese Buchung. Und wir überweisen diese Zahlers, das heißt dementsprechend buchen wir hier Bank im Konto Umsatzsteuer im Soll. Würde ich jetzt noch das T-Konto Bank zeichnen, da hätten wir so eine Haben-Buchung. Aktives Kontobank wird also weniger im Haben. Der Buchungssatz dazu lautet dann 4800 Umsatzsteuer an 280 Bank 95 Euro. Das wäre die Buchung zur Überweisung der Zahllast. Also die drei Schritte müssen wir machen. Einmal das Konto Vorsteuer abschließen über das Konto Umsatzsteuer. Das hat den Vorteil, dass ich die Vorsteuer im Konto Umsatzsteuer drin habe. Dann kann ich über das Saldo die Zahllast ermitteln und dann den Buchungssatz ganz einfach bilden für die Überweisung der Zahllast. So, Tina hat noch drei Tipps für uns bzw. Hinweise und zwar Unterscheidung von Vorsteuer und Umsatzsteuer, damit wir diese nicht verwechseln da guckt man sich am besten immer die Kontennummer an, und zwar die Kontenklasse. Vorsteuer ist in der Kontenklasse 2, das heißt links in der Bilanz unter den aktiven Bestandskonten zu finden. Das heißt, die Vorsteuer steht beim Vermögen. Und Vorsteuer hat ja auch den Charakter einer Forderung, das heißt ich bekomme ja diese Vorsteuer zurück vom Finanzamt. Im Gegensatz zur Umsatzsteuer die in der Kontenklasse 4 steht, rechte Seite der Bilanz, ist ein passives Bestandskonto und steht also beim Fremdkapital und hat ja den Charakter einer Verbindlichkeit, denn diese Umsatzsteuer müssen wir ja an das Finanzamt abführen. Zweite Sache, diese Ermittlung der Zahlers und die Abführung der Umsatzsteuer, die nennen wir Umsatzsteuervoranmeldung. Und da steckt schon der Buchungssatz drin, und zwar der Buchungssatz für den Abschluss des Kontos Vorsteuer. Nämlich Umsatzsteuer an Vorsteuer steckt hier als Eselsbrücke drin. Und wer sich hier den 10. Tag des Folgemonats nicht merken kann, der zählt hier mal alle Buchstaben zusammen, inklusive A und N. Und dann wird man feststellen, genau das sind 10. Und als letzter Hinweis, bzw. Vertiefung, kann es denn sein, dass die Vorsteuer mal höher als die Umsatzsteuer ist? Ja, wenn ich relativ viel einkaufe im Monat und relativ wenig verkaufe, dann kann das durchaus sein. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie die Buchungssätze aussehen und wie denn die Überweisung aussieht. Aber das dann als Vertiefung im Unterricht.